dein Kollektiv heißt Soul Support. Was hat dich inspiriert zur Musik zu kommen? Ich habe mit 12 angefangen Gitarre zu spielen, so mit akustischer Gitarre in einem Kirchenkreis und habe dann ganz schnell gemerkt, dass erstens die Gitarre genau das richtige Instrument für mich ist, aber vielleicht nicht weiter an der klassischen Gitarre und ich wollte dann E-Gitarre spielen. Und ähm, dann habe ich mir einen Lehrer gesucht, das war Fritz Grisse. Und dann ging das ziemlich schnell voran mit ersten Band und in der Big Band spielen. Und damit habe ich auch nie wieder aufgehört. Immer Musik machen. Cool. Und wie bist du ähm, mit deinen Bandkollegen so zusammengekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Also zum Beispiel mit dem Schlagzeuger von Soul Support, mit dem ich dieses Projekt gemeinsam organisiere. Spiele ich schon seit diesen Schülerband tagen bei Fritz Chrise in der Big Band zusammen. Also 1984 haben wir da angefangen gemeinsam Musik zu machen. Das ist jetzt schon lange her. Ja. <lacht> und ähm, ja seitdem spielen wir zusammen und den Keyboarder kenne ich auch schon seit fast 20 Jahren. Also das ist schon so eine eher ja, zusammengewachsene Gemeinschaft. Wie lange seit, besteht ihr jetzt in der jetzigen Konstellation? In, in dieser Besetzung spielen wir seit zwei Jahren zusammen. Obwohl wir natürlich schon also seit ganz, ganz langer Zeit zusammen Musik machen, aber Soul Support als Idee gibt es seit zwei Jahren. Also ich war ja gestern bei einem Konzert von euch und habe äh, mitbekommen, dass verschiedene Sängerinnen bei euch singen. Und da war jetzt auch meine Frage, weil ihr wechselt das ja immer unterschiedlich, wie ihr die Sänger oder Sängerinnen auswählt, also nach welchen Kriterien ihr geht oder ob die auf euch zukommen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also am liebsten ist es natürlich, wenn uns Sängerinnen ansprechen. Meistens auf Konzerten. Das heißt, wir, wir spielen in der First Bar, das ist ja unser fester Auftrittsort hier in Wettbewerb. Ja und oft kommen dann Sängerinnen oder Sänger in der Pause an und sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Sache hier. Ähm, braucht ihr noch Sänger? Also das, da will ich auch gerne mal mitmachen. Und ähm, wenn ich die noch nicht kenne dann lade ich die meistens ein, erstmal in den Kaiserkeller zu kommen. Dort gibt es ja eine parallele Veranstaltung mit den Soul Sessions und das ist ein bisschen so ein kleiner Rahmen. Also für die Sänger heißt das dann, dass sie halt nur ein oder zwei Stücke vorbereiten müssen. Dann kann man mal so sehen, wie funktioniert das auf der Bühne und wenn das richtig gut ist, dann laden wir die dann auch zu Soul Support ein. Und warum habt ihr jetzt keine festen Sänger und Sängerinnen? Ja... Das ist eine sehr persönliche Sache, die mit ähm, mir und meinem Leben zu tun hat. Ähm, hauptberuflich bin ich ja Lehrer, das mhm. heißt, ich bin hier in Detmold an der Schule und bin dann natürlich ziemlich eingespannt. Und ähm, zu Studienzeiten habe ich mit sehr vielen professionellen Musikern zusammengearbeitet, die halt auch außerhalb Detmolds Konzerte geben. Und ähm, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, gab es dann auch immer noch Telefonanrufe. Nach dem Motto, Martin, wir haben hier Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Norddeutschland eine kleine Minitour, kannst du die drei Auftritte spielen? Und dann musste ich halt sagen, nee, da muss ich jeden Morgen wieder in der Schule sein, das kriege ich nicht hin. Ja, und dann klingelt das Telefon halt seltener. Und wenn man dann halt wieder Nein sagt, weil es nicht geht, klingelt das Telefon irgendwann überhaupt nicht mehr. Und ich wollte aber weiterspielen, weil mir Musik so unendlich wichtig ist. Und... Dann habe ich einfach so überlegt, ja, wie, wie kann ich das hinkriegen? Weil wenn ich eine feste Band habe mit einem bestimmten Programm, was man spielt, der möchte sich das jeden Monat immer wieder angucken. Da kommt einfach keiner. Und, äh, andererseits war mir auch klar, ich muss ein eigenes Projekt machen, damit ich die Termine und die Orte für die Konzerte festlege, damit das dann so liegt, dass ich da halt auch spielen kann. Und ahnt, und ich Wir sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass uns eine feste Band nehmen mit den Musikern, mit denen wir so gerne zusammenspielen und einfach auch eine gute Begleitband sind. Und dann lass uns da weniger eine Band draus machen, sondern eine Konzertreihe. Also die Idee, dass jeden äh, Monat andere Sänger kommen. Immer mit einem neuen Programm, was sich die Sänger aussuchen. Deswegen auch Support. Wir unterstützen die Sänger. Ähm, ja, und dann bleibt es interessant. Ja, das Publikum guckt vor allen Dingen auf die Sänger und für die ist das dann jeden Monat neu. Ja, also bietet ihr jungen Künstlern vor allen Dingen jetzt auch hier in Verbindung mit der Musikhochschule in Detmold eine Plattform und hilft ihnen sozusagen ihre ja, musikalischen ähm, Wünsche zu verwirklichen. Genau, das ist so die Idee. Da das ja auch immer unterschiedlich ist, da fragt sich natürlich, wie ihr das vorbereitet. Ist das sehr schwierig vorzubereiten, weil man immer neue Sachen macht oder macht das auch viel Spaß und... Fordert euch. Schwierig würde ich nicht sagen, weil dafür haben wir das alle studiert. Wir sind Profis und können das halt. Aber das ist ein enormer Zeitaufwand. Dadurch, dass die Firstbe halt ein kleiner Laden ist, bekommen wir da, also wir werden da schon bezahlt, wir bekommen eine Gage. Das reicht aber nicht, um meine Mitmusiker so zu bezahlen, dass das einen großen Aufwand rechtfertigt. Und äh, weil ich aber gerne mit super Leuten zusammenspiele, muss ich denen ja quasi was bieten. Und äh, ich biete ja, den Mitmusikern halt gutes Notenmaterial. Also ich schreibe das alles vorher gut auf, höre das raus. Und ja, wenn meine Musiker dann äh, so ein Konzert vorbereiten, dann haben die halt so einen Packen Zettel mit 30 Seiten, haben dann aber für jeden Song irgendwie ganz schnell, einen Überblick, aha, Strophe, das kommt, das ist genau das gleiche, immer, A ah, da hinten fehlt ein Takt, ansonsten ist der Song immer so, prima, zack, nächster Song, das heißt, die haben eine Vorbereitung, ähm, vielleicht von 10 Minuten pro Song und heißt, dass die so einen Abend vorbereitet haben mit meinem Notenmaterial, ja, dass die in anderthalb Stunden damit fertig sind und mehr Zeit, das muss man einfach realistisch sehen, ähm, kann man für so kleine äh, Gagen den Musikern nicht zumuten. Also ihr habt auch nicht so einen eigenen Probenraum, oder? Wir sitzen hier gerade in meinem Probenraum. Okay, das, das ist das Schöne, dass ich da unabhängig bin, ja. äh, dass ich eine eigene Anlage habe, einen eigenen Proberaum. Ich kann hier die Termine zum Proben machen. Ich bereite das halt vor und ja, die Musiker haben wenig Stress. Die Instrumente stehen hier. Jeder kommt einfach nur rein, geht die Treppe runter in den Keller es ist warm, alles steht hier und dann wird halt vor so einem Konzert einmal geprobt. Spielt ihr nur live oder habt ihr auch verschiedene Tonträger rausgebracht oder äh, veröffentlicht ihr Stücke irgendwie auf Soundcloud oder YouTube? Also Tonträger äh, zu produzieren macht für uns keinen Sinn, mhm. weil wir covern. Ja. Ähm, also Support Soul Support heißt ja wieder also dieser Unterstützungsgedanke. Und die Sänger oder Sängerinnen wünschen sich halt Titel, die sie gerne mal singen würden, von ihren Helden oder von Sängern, die sie beeinflusst haben. Und die nutzen natürlich gerne die Möglichkeit, dann diese Songs mal zu spielen. Und das sind dann in der Regel Coverversionen. Okay. Also wenn jetzt ein Sänger ankäme mit ich habe hier eigenes Material, dann würden wir das auch spielen, aber ist bisher noch nicht vorgekommen. Vielleicht passiert das irgendwann. Okay. Ja, was sind so äh, jetzt die Pläne für die Zukunft, wollt ihr das noch weitermachen oder noch anders gestalten? Ja, also ich, mich würde es freuen, wenn das weiterläuft. Das hängt natürlich immer davon ab, ob wir es weiterhin regelmäßig schaffen, so ein Publikum dafür zu begeistern. Ähm, da die Qualität der Sänger mhm. sehr hoch ist, da bin ich sehr, sehr glücklich, was wir dem Publikum anbieten können, ähm, ist die First Bar immer gut besucht. Und solange die First Bar gut besucht ist und der wird dadurch die Ausgaben wieder reinbekommt, die er in uns investiert, hoffe ich, dass das möglichst lange weitergeht. Und wo sind jetzt so äh, eure nächsten Konzerte, wo man äh, euch dann sehen könnte und das mal mit live erleben? Ja, also in die First Bar in Denmark kommen oder First Bar One heißt die, glaube ich, vollständig. Also wir haben unsere Konzertreihe und das ist wirklich so gedacht, dass wir einmal im Monat also das ist nicht jeder Monat Semesterferien, lassen wir weg, aber so circa achtmal im Jahr äh, spielen wir dort. Und damit sind wir ganz gut beschäftigt, weil wir ja auch jedes Mal ein komplett anderes Programm spielen. Also ich kenne keine andere Band, äh, die achtmal im Jahr Auftritte macht, mit jeweils einem komplett anderen Programm. Und damit sind wir ganz gut beschäftigt. Und das soll erstmal so bleiben. Was halt vorkommt, ist, dass manchmal Leute... Ähm, zufällig in der first bar waren, das gehört haben und haben gesagt, boah, das ist so tolle Musik, wir äh, feiern demnächst irgendwie einen großen Geburtstag, ähm, könnt ihr nicht bei uns spielen. Und dann gucken wir in unsere Kalender und wenn das irgendwie geht, dann machen wir das gerne. Also man kann uns buchen, aber das ist nicht äh, unsere Idee, dass wir jetzt versuchen da äh, in die Konzertszene äh, einzudringen und jetzt ganz viele Auftritte in anderen Städten an Land zu ziehen. Also wir sind so ganz glücklich damit, in Detmold halt so eine kleine, aber feine Konzertreihe zu haben, die regelmäßig stattfindet und dem Publikum immer was Neues bietet. Das ist so unsere Idee. Habt ihr auch so Social Media Kanäle, also dass ihr zum Beispiel auf Facebook eure Veranstaltungen teilt, sodass die Leute halt auch wissen, wann ihr dann spielt genau? Wir machen das tatsächlich ausschließlich über Facebook. Alle anderen Dinge, Printmedien, Werbung und so, das ist einfach zu teuer. Dafür haben wir das Budget nicht und ich weiß auch nicht, ob es das so richtig würde. Also die, die jungen Leute, Studenten, die erreichen wir sehr gut über Facebook, da hängen wir ein paar Plakate in der Stadt vorher auf und hoffen, dass die dann irgendwie gesehen werden oder ich versuche dann Bekannte persönlich per E-Mail einzuladen, also E-Mail haben ja die meisten inzwischen dann doch, von den Älteren, dass sie es halt mitkriegen. Ihr heißt dann auf Facebook einfach Soul Support. Soul Support Mode. Oh. Liken, teilen, Freunde einladen. Dankeschön, dass ich dich interviewen durfte. Ja, gerne. Danke für deine Zeit. Danke, Anna. <lacht>